Vor 68 Jahren, am 14. Mai 1948, erfüllte sich das Ziel der zionistischen Bewegung mit der Gründung des Staates Israel in Palästina. Mitte März 2016 nun wandelte Israel weitere 234 Hektar südlich von Jericho, Westjordanien, Jordanien, in Staatsgebiet um. Dass auch diese widerrechtliche Enteignung nicht ohne Folgen für die darin lebende palästinensische Bevölkerung sein wird, ist in der Dokumentation von Mohammed al mit dem Titel die Eisernen Mauer Darin wird aufgedeckt, wie Israel mehrere Gebiete gewaltsam und ohne Rücksicht auf die Bevölkerung in Besitz genommen hat. Weshalb werden diese völkerrechtlich illegalen Enteignungen von Seiten Israels von der Weltgemeinschaft tatenlos hingenommen? Ricardo Borgo, Ostexperte und Professor für Soziologie, sieht darin folgende Ursache. Die internationale Staatengemeinschaft habe das Hauptaugenmerk derzeit auf Syrien. Und den US-initiierten US, US Er sagt, davon profitieren besonders die mit dem USA verbündeten Israeli, weil sie nichts an ihrer Politik ändern müssen.